Köln, tagelang hat Mediendeutschland von nichts anderem gesprochen. Florian Silbereisen-Sternchen, 39, ist der neue DSDS-Jurychef. Damit ersetzt der Schlagerstar den gefeuerten Fun-Liebling Dieter Bohlen, 67. Doch wie nun bekannt wurde, wollte RTL eigentlich seine Ex Helene Fischer-Sternchen, 36. Doch die Schlagerqueen hatte keine Lust auf die Castingshow, und damit ist sie nicht die einzige. Auch zahlreiche andere Stars haben dem Sender abgesagt. ExtraTip.com Sternchen berichtet. RTL will mit Florian Silbereisen einen Neustart. Fans sind skeptisch. RTL will familienfreundlicher werden und seinen Ruf als Trash-TV-Sender ablegen. Deswegen wurde kräftig umstrukturiert. Victoria Swarovski, 27, und Daniel Hartwig, 42, mussten ihre Supertalentkoffer packen und auch Pop-Titan Dieter Bohlen wurde rausgekickt. Seit kurzem ist bekannt, wer Dieter Bohlen nun ersetzen soll. In der Supertalent-Jury übernimmt Fußballer Lukas Podolski, 36, das Ruder. Neben ihm werden Modedesigner Michael Michalski, 54, und die niederländische Moderatorin Chantal Jansen, 42, sitzen. Viel interessanter für Schlagerfans ist allerdings, dass Florian Silbereisen, alle Informationen über den Schlagerstar-Sternchen, nun tatsächlich DSDS-Chef ist. Musikerin Ilse de Lange, 44, und Produzent Tobi Gard, 53, unterstützen den Schlagerstar, die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten Sternchen, bei der Suche nach dem neuen deutschen Superstar. Die neue DSDS-Jury wird allerdings nicht von allen Zuschauern positiv aufgenommen. Und was machen Fans? Wenn sie sauer sind? Richtig sie twittern. Es geht sogar so weit. Das Fans der Castingshow mit einem Boykott drohen. Oh man, wo ist nur DSDS hin? Fragt sich ein Fan. Während andere die Entscheidung als Todesurteil sehen. Florian Silbereisen solle bei der ARD-Shows bleiben. Mit DSDS tut er sich leider keinen Gefallen. Geht der Frust weiter. Helene Fischer sollte neue DSDS-Jurorin werden, Schlagerqueen sagte ab. Das Spannende daran... Eigentlich wollte RTL ganz andere Stars für die beiden Juries haben, wie Bild wissen will. So habe man versucht Helene Fischer, alle Informationen über die Schlagersängerin Sternchen, als neue DSDS-Jurorin zu verpflichten. Die Schlagerqueen wollte ihre Medienpause wohl lieber dafür nutzen, um an ihrem neuen Album zu arbeiten und hat knallhart abgesagt. Ob Fischer statt Florian Silbereisen gedacht war oder ob sie ihn als Jurykollegin unterstützen sollte, ist nicht bekannt. Doch da endet die Absageflut von RTL noch nicht. Auch Musikikone Herbert Grönemeyer, 65, hatte keine Lust auf DSDS und gab RTL einen Korb. Schauspielerin Veronika Ferres, 56, stand auf der Supertalentwunschliste, sagte allerdings auch ab. Sie wolle ihren Fokus auf ihren Job als Filmproduzentin und Schauspielerin legen, dreht gerade in Mississippi. Naja, jetzt hat RTL ja seine Jurysessel voll besetzt. Bleibt abzuwarten, ob der Plan des Senders tatsächlich aufgeht oder ob der Jurywechsel tatsächlich das Todesurteil der beiden TV-Shows wird, wie die Fans prophezeien. sein. Kostenlosen Schlager-Newsletter abonnieren und die besten Stories als erster lesen.